Smarana, geliebte Menschen, Smarana, ihr lieben Seelen des Lichtes, die Förderation des Lichtes, der Freunde der Erde, hat sich dazu bereit erklärt euch Menschen zu helfen und überall da zu unterstützen, wo es wichtig ist. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, welche wir übernommen haben und über welche wir heute zu dir sprechen möchten. Unsere Mitglieder kommen von Proxima Centauri, von Andromeda, von Arcturus, den Plejaden, Vega, Lyra, Venus und Sirius. Vielleicht fühlst du bereits das Licht, welches einströmt, wenn wir zu sprechen beginnen. Wir sprechen heute als Gruppenenergie zu Nirjana und zu dir. Und später in weiteren Botschaften wird es einen Vertreter für die große Gruppe geben. Doch heute ist es wichtig, dass du die geballte Energie dieser acht Planeten wahrnehmen kannst. Wir sind Freunde der Erde, wir sind dir sehr zugetan. Und wir beobachten die Energieveränderungen von der Erde, vom Universum, vom Großen und Ganzen. Und die Botschaft, welche wir für dich haben, ist, dass wir euch unterstützen dass wir das Licht halten und dass wir bereit sind einzuschreiten, sobald es wichtig ist und sobald wir von euch gerufen werden, dann werden wir zu Hilfe kommen. Wir werden bei dir sein. Dieser neue Verbund, welchen wir extra jetzt für diese Zeit gegründet haben, ist ganz wichtig. Es ist unsere wichtigste Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Erde in die höheren Dimensionen aufsteigen kann und dass die Dunkelheit immer kleiner wird. Wir tragen dir das Licht des Vertrauens, das Licht unserer außerirdischen Intelligenz in dein Herz in deine Wohnung in dein Zuhause, wenn du dies möchtest, und so haben wir beschlossen, dass immer dann, wenn du eine Kerze anzündest, wir dann in dem Lichte der Kerze Energie für dich senden werden. Dies ist das Zeichen für uns, dass du uns rufst und in dem Moment, wo das Kerzenlicht zu leuchten beginnt, senden wir dir Energie. Dies ist die Hilfe, die wir einem jeden Menschen jetzt anbieten. Und wir sagen zu dir, sei bereit, wenn der eine Tag kommt, der eine große Tag, wo wir auf die Erde kommen und euch helfen. Was wir jetzt schon tun, das ist, dass wir... Manche von euch einladen zu einer Schulung, denn wir benötigen Verbündete unter den Menschen, welchen wir jetzt schon unser Wissen übergeben. Und so gibt es einige unter euch, welche wir auswählen werden, um uns mit euch zu verbünden. Wenn du gerne dazugehören möchtest, dann darfst du diese Bitte jetzt mit deiner inneren Stimme aussprechen. Wir werden deine Schwingung aufnehmen und im Rat darüber beschließen, wie wir Dich unterstützen können. Sei Dir ganz versichert. Wir sind hier, um die göttliche Ordnung zu bringen. Wir sind hier, um die Liebe und das Licht zu bringen, zu vergrößern und auszudehnen. Dies ist unsere Aufgabe und wir freuen uns, dass du heute hier bist und unsere Botschaft hörst. Und wenn wir nun dich so betrachten, dann sehen wir, dass du bereit bist, für das Große und Ganze mit uns zusammen einzutreten. Die Energie der Hingabe und des Vertrauens, die Wertschätzung und die Liebe, all dies sind Tugenden, die du trägst und welche dich auszeichnen hier auf der Erde zu wirken. Denn wir wissen, dass du diese Aufgabe einstmals übernommen hast, die Erde zu retten. Und so kommen wir dir zur Hilfe. Wir sind für dich da. Vertraue auf unser Licht, welches du fortan in jeder Kerze, in jeder Flamme jeder Kerze finden wirst. So senden wir dir jetzt die Funken unseres Lichtes, den Sternenstaub, den goldenen Sternenstaub aus dem Universum um dir zu zeigen, dass wir bei dir sind. Dieser Sternenstaub legt sich um deine Aura und glitzert und glänzt. Das Farbenspiel der Liebe und des Lichtes, diese Energien begleiten Dich. So verabschieden wir uns jetzt von Dir, voller Liebe und Wertschätzung. Sei behütet und beschützt. Smarana Und wenn du wieder ganz hier bist, bewege Hände und Füße Ja, und komm wieder ganz hierher zu mir, schau mich an. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Informationen aufgenommen hast. Und ich bin auch sehr gespannt, was du bekommen hast, was du gefühlt hast. Schreib mir es bitte unten rein. In die Bemerkungen. Ich lese alle Bemerkungen. Ich, ich selbst, ich bin, ich bin glücklich, bin wirklich glücklich jetzt dadurch. Ja schön, schön, dass du hier bist und deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn du wieder eine neue, atemberaubende, aufregende Neuigkeit aus dem Universum haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal, klicke auf diese Kugel. Und ich danke dir sehr für deine Wertschätzung. Wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Tschüss.